Ich habe da mal eine Frage, äh, wenn ich im Betrieb jemanden habe, also mit dem ich einfach gar nicht klarkomme und ich aber keine Möglichkeiten habe wegen Kündigungsschutz und blablabla bla bla, den irgendwie rauszukanten und ich finde aber Wege, den vielleicht sogar dazu zu bewegen selbst zu gehen, ähm, ist das dann nicht sogar, also nicht nur legitim, sondern auch geboten? Also, wenn die andere Möglichkeit wäre, dass ich selbst sonst die ganze Zeit Stress hätte und äh, immer nur irgendwie im Unfrieden wäre, äh, gibt da auch sowas wie Selbstschutz oder nicht? Ne? Ähm, also, ja, äh, ich denke, und, und wenn ich das dann auch noch so hinkriege, dass ich selbst überhaupt gar nicht im Schussfeuer bin, ähm, dann ist das ja sogar auch ein bisschen clever. Also, dann kann ich auch ein bisschen stolz auf mich sein. Das müssen wir auch mal so sehen. Äh, das ist eine Art von Lebenserfahrung, die dahinter steckt. Ja? Äh, Lebensweisheit könnte man fast sagen, weil ich natürlich weiß, wie der Hass läuft. Äh, am Ende sind die Treudoven immer die Gelangmeierten. Und wenn du erstmal Boden bist, dann fragt auch keiner mehr danach, äh, ob du schuld warst oder ob es die Schuld von einer anderen Person war, äh, sondern am Ende interessiert das keinen mehr. Ja? Dann bist du da auf dich gestellt. Und dann ist es doch besser, also bevor man das Opfer ist, dass man lieber als Akteur in irgendeiner Form das Ganze mitlenkt, oder? Ich glaube, das ist ein klassischer Fall von der Mensch hat gedacht und Gott hat gelacht. Denn so war das mit sicher ja nicht gemeint, mit Gerechtigkeit und Frieden und mit Nächsten- und Feindesliebe und mit den Geboten, die uns Gott gegeben hat, damit wir gut aufeinander Acht geben können, füreinander da sein können, damit wir gut miteinander leben können. Wie ein Ratschlag von einem liebevoll sich sorgenden Vater an seinen Sohn ist dieses Kapitel, aus dem dieser Vers stammt, eingeleitet. Eine ganze Spruchsammlung in der Bibel mit guten Ratschlägen, die uns begleiten sollen. Vielleicht hast du heute einmal Zeit, dir die Bibel zu schnappen und vielleicht nur dieses Kapitel zu lesen. Gerne mehr irgendwann, aber nacheinander mit Zeit, Vers für Vers. Und du wirst sehen, einige Verse sind dabei, die kommen dir vertraut vor, weil sie inzwischen zu Sprichwörtern gekommen sind. Und andere sind seltsam fremd, sie kommen ja auch aus einer ganz anderen Zeit. Und vielleicht ein wieder anderer wird dabei sein, der dir genau in diesem Moment, in dein Leben spricht, in dieser Situation. Den behalte und den nimm mit in diesen Tag, damit er dich begleite, so wie der gute Segen Gottes dich begleiten möge. Der Herr segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.